Oh Gott. Also ja, wie Ich bin in dem Viech drin. Ja, kann ja was werden. Boah, ich werde die ganze Zeit hier hin, hin und her teleportiert, ey. Mein Gott. ich werde gleich so was von verrecken Boah. ich greife den an und dann tauche ich irgendwie fünf fünf meter irgendwo anders auf Wegen dem Gewitter draußen. ne? Ja, das kann sein. Daniel, pass auf Seitwärtsrolle. Ja, ich Ich versuche dir jetzt immer so kleine Callouts zu geben. Oh, da ist der Daniel, der zweimal an mir vorbei. <lacht> hey... Scheiße, ja, der kommt. <lacht> ich weiß, mein, ich muss mich heilen. Ich kann nicht jetzt schon meine Tränke verballern oder so. Ich auch nicht. Granate Wie so funktioniert das nicht. Ach ja, wir haben Granaten, genau. Boah. Wie geht denn das? Da steht doch B drücken. Was ist das? Meine Frage war da eine Explosion? Daniel, pass auf, der macht irgendwas. Ich werde alles mögliche auf Ich irgendwie nur diesen komischen... Sch Meine Granaten sind schon alle weg. <lacht> Oh Gott, ja. Oh, oh, Ja, ja, ja. Ich habe jetzt einen Fehler gemacht, ich bin auf das Vie zu gerannt, Okay, jetzt scheint das mit einem Seitwärtsrolle, ja. oder? Hm? Äh, ich, ich dachte gerade, der macht eine Seitwärtsrolle. Jetzt macht er eine Seitwärtsrolle. Ich losche mal ein bisschen. Oh, Dreck. Wir sind bei 100 Prozent da Er ist, ist er tot? Oh, sehr gut. Oh. <lacht> Schön. V oh, B und C. Ich, ich habe nur C. <lacht> Ey, ich habe das meiste gemacht. Ich gehe drauf los. Ich gehe drauf los. Ah. Wer äh, wird ja, du kann, ich kann den nicht angreifen während der... Wo ist der da? Oh, bleib hier. Ey, macht wieder das... Okay, der <lacht> macht so einen Flügelschlag angriff. Ich dachte, der hat sich geportet, ey. Ja, wie fühlt sich das an? Ja? ja? Das ist geil, oder? Mitten in die Fresse. Oder cool, Windstätte, ey. Vor allem, der kann die Angriffe äh, nacheinander machen, der hat gerade den Hurricane gemacht. Den bin ich... Oh Gott! Ich bin dem scheiß Hurricane ausgewichen und dann kam der Flügelschlag, ey! Oh Gott! Ich kann mir vorstellen, dass <lacht> der... Oh Gott! ein schneller Angriff, ey! Aber, aber, aber... Nein! Hurricane! Direkt vor meiner Harry Nase, ey! Der Harry Kane ist da oben hingegangen, Daniel, der hat die Abhangs und den da rauf, ey. Alter, das Vieh ist schnell. Pass auf, Harry Kane. <lacht> oh. <lacht> das, das kommt übelst schnell, Alter. Wenn deine Typen geflex ist, hat natürlich kein Problem, ey. Geh oh, <lacht> <You're> weg. Geh <lacht> <You're lacht> weg. <lacht> das ist Mannbär-Eule, pass auf! Boah, gerade will ich ihn angreifen, bitte. Oh Gott! Bin ich werd mich jetzt mal ein bisschen mehr anstrengen, ey, ganz ehrlich. Ich werde hier viel zu oft getroffen. Nein, jetzt rennt er weg. Der rennt nicht weg, der rennt auf mich zu, ey! <lacht> er ist weggerannt. Kann er das machen? Ich werde Schwert! Ich werde sofort auf dein Schwert ja. Egal wo das ist, ich werfe das in wohl kein Schwert! Landbein, Landbein, Landbein, Landbein. Oh Gott, was macht der uh, Was ist das? Ja, irgendwas. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Du hast die Kanone mal gelassen. Awesome. Ich war am Nachladen, du Fixer. Nein. Land Landmine, Landmine, Landmine. <lacht> Daniel wird voll. Daneben. Ich sehe nur, wie die Granate so voll an der Ziel vorbeifliegt. fliegt. Ah. Die hyperspeed irritation Okay, der hat sich abgekühlt. Ja. Oh quatsch! Ja, da verfehlt mich immer nur um so ein ganz kleines bisschen, ne? Äh. Da kommt jedes Mal näher. Au! Ey, wie viel Spaß wir haben? Oh, ich habe den was kaputt geschossen. Na gut. Also hier, Schnabel bekommen. Oh. Wieso kriegst du? er nee. tot? Naja, nee, okay. Ja, der Angriff sagt der tot ist, genau ja ich habe so ein level Up irgendwie bekommen deswegen ja ja ich weiß was du meinst bei der macht von schwertan hier doch <lacht> gut er hat zwei dinge auf mich geschossen <lacht> ah. ich so jetzt weißt, ich laufe ich stehe auf ich glaube so rum und dann falle ich wieder zu boden ich glaube hier von hinten an aber ja, der ist nicht wieso ist der denn immer noch in diesem Scheiß-Modus? Jetzt nicht mehr Oh Baniel. Pass auf, Aber, na, warte, ich sterbe. Ja. Alter, hm. Hm. wieso bin ich denn jetzt noch mal zu Boden geflogen? Na, oh. ja, das ist Hühner. Habe ich auch oh Gott, geh weg. Oh. Ja, das, das nicht vergessen, er macht zwei Angriffe. Oh. Ich habe noch drei Spritzen. Ja, ich würde auch gezwungen, ich habe noch zwei. Jetzt noch eine. Ja, hey, schon mal gestorben. Ja. Oh. Wir wir jetzt ein bisschen den Rhythmus verloren, glaube ich. Ja. Nein, dann Ich kann dich auch in der Luft angreifen, Mistvieh. Verwaltet er dich zurück? Nein, no, ich dachte, der verweilt sich zurück. Shit. Letzte Spitze. Auf einmal nicht noch mal zurück. Oh, oh Gott. 97. Du gerade wieder nach oben springen mit seinem Body Slam hier, aber dann, dann habe ich irgendwas kaputt gemacht? 98. Shit. Oh nein, nein, nein, nein, nein. Auf ihn! Oder nicht. Okay. Genau bei 100 Prozent. Da war bestimmt nur Zufall. Ich, ich habe e. hab nur E. <lacht> Wir sind die Besten. Yeah. <lacht> die helden von was auch wie auch immer diese welt heißt yeah. <lacht>